Willkommen zurück zu Pokémon Silber. wir sind hier stehen geblieben, kurz vorm Nationalpark, den ich mir auch ganz kurz zeigen möchte, denn der Nationalpark ist halt echt nice und die Musik ist auch so toll. Aber darum geht's heute leider nicht. Den Nationalpark werde ich euch dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge zeigen, denn heute gibt's etwas Besonderes. Wenn wir nämlich das Schild lesen, was sagt denn das Schild? Das Käferturnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Du erhältst nicht nur einen Preis alleine für die Teilnahme, sondern auch ein Käfer-Pokémon, das du dort fängst. Wow! Und wenn wir mit ihm reden, welcher Tag ist denn heute? Heute ist Donnerstag, das heißt, heute findet das Käfer-Turnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Yes! Oh, oh, du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Igel Lava auswählen, dein erstes Pokémon. Bist du damit einverstanden? Klar. Gut, wir passen währenddessen auf deine anderen Pokémon auf. Die Pokémon von Mike wurden dem Turnierhelfer übergeben. Hier sind die Packbälle für das Turnier. Cool. Wer das stärkste... Käfer-Pokémon fängt hat gewonnen, du hast 20 Minuten Zeit, wenn du keine Packbälle mehr hast, ist das Turnier beendet, du darfst das letzte Pokémon, das du gefangen hast, behalten, los, fang das stärkste Käfer-Pokémon, das du finden kannst. Nope. Das ist nicht mein Ziel. Michael sagt, ich habe Käfer-Pokémon lange studiert, ich werde sicherlich gewinnen. Wir suchen ein bestimmtes Pokémon. Wir suchen nicht das stärkste. Wir suchen genau das! <lacht> Perfekt! Wir suchen genau das! First try. Äh... Ja, Ball. Ich kann nicht angreifen. Ich muss so fangen. schon, komm schon, komm, Nein! Okay, wir haben noch 19 Welle. Gesichter, egal, ist egal. Wir haben insgesamt 20 äh, Minuten Zeit. Deshalb sollte das eigentlich passen. Wir haben, wir haben es gekriegt gefunden, was ich hier eigentlich haben wollte. Komm, Eins, zwei, zwei. Damn. Ja, komm bla, bla komm, noch mal komm nochmal. Packball. schon. Okay, okay, okay. Eins, zwei, drei. Nein, bleib drinnen, Mann. Yes! Und damit würde ich sagen, wir haben ein neues Teammitglied, Freunde. Ja, ich werde Blutzug ins Team nehmen. Gift bedeckt seinen Körper. Es fängt und frisst nachts kleine Käfer, die von nicht angelockt wurden. Warte, bist du selber ein Käfer? Kannibale. Aber oh, wir können doch keinen Spitznamen geben. Ich hätte erst später... Oh, lol. Besitz? Blutzug. Level 13, Bälle 15. Ja, jetzt sollte man eigentlich immer nach den seltensten Käfer-Pokémon suchen. Normalerweise sowas wie Sichlor oder Pinsier oder. Keine Ahnung, ne? Blutzug ist, glaube ich, so mehr Mittel, weil es ist halt nichts krasses für das Spiel. Weil ich verstehen kann. Ähm Aber das wird unsere Teilnahme. Denn ich möchte es behalten. Und man darf nur eins behalten. Ich glaube später ist es dann geändert worden. Oh, noch ein Blutzug. Lol. So hallo. Enno sagt: Seit meiner Kindheit sammle ich Käfer Pokémon. Du kannst mich nicht besiegen. Ist das so, mein Freund? So hallo. Cindy sagt: Was ist los? Findest du es etwa lustig, wenn ein Mädchen Käfer Pokémon fängt? Nein, ich habe doch nichts gesagt. Lars, ich trainiere schnelle Pokémon für den Kampf. Weiß nicht an was, an wen die Namen angelehnt sind. So, aber so was ich auch nicht habe, zum Beispiel die schlechteste Wahl. Wilhelm, Gewinnen ist mir nicht wichtig. Ich suche seltene Pokémon. Kann ich verstehen. Paras? Ja, ist schon ein bisschen selten. Nicht so unbedingt. Gibt es sonst jemanden, mit dem ich reden kann? No, das war's. Dann lau ich jetzt einfach ab. Wie gesagt... Nationalpark werden wir auch noch erkunden, vielleicht sogar jetzt. mit geht das nach 17 Minuten. Möchtest du jetzt aufhören? Ja, gut. Warte bitte am Nordtor auf die Bekanntgabe der Sieger. Gehen okay, wir kurz 17 Minuten Vor. Oh, lol. Im Remake wird das draußen da gemacht. Wie wir werden nun deine gefangenen Pokémon? Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Pokéfan Wilhelm mit einem Blutzug. Mit einer Punktzahl von 321. Zweiter wurde Käfersammler Enno. Mit einem Sichlor. Die Punktzahl ist 331. Der Gewinner des Käferdienstes ist Astrainer Lars. Mit einem Sichlor. Verdammt, wir sind Platz 4. Schade. Mit einer Punktzahl von 361 Punkten. Und das, das Blutzug sehr weit oben. Alle anderen erhalten eine Beere als Trostpreis. Danke schön. Hoffentlich schneidest du beim nächsten Mal besser ab. Wir geben dir deine Pokémon zurück. Bitteschön. Ja, ich würde gerne Blutzug einen Spitznamen geben, denn es ist nun offiziell Teil unseres Teams. Und bitte köpft mich nicht für den Namen. Ich habe einfach rumgefragt, wie ich es nennen soll. Und das kam halt dabei raus. Ja. <lacht> oh, Gudrun ruft mich sofort an. Guten Abend, Mike. Hier ist Gutrun. Was, was ist das auch ein Blutzug? Boah, das ist ja cool. War wir gegeneinander kämpfen? Ich warte in der Nähe von 30, Okay, bye bye. Äh, Nein, ich möchte nicht kämpfen. Und was sagt ihr jetzt so? Vielleicht hältst du eine höhere Werte für ein Pokémon mit ungewöhnlicher Farbe. Was? als ob man mit shiny, als ob man hier so shiny hunden würde in dem käferturnier und dann hast du gewonnen, sofort <lacht> Ich liebe Käfer-Pokémon cool Ich hörte, dass jemand mit einem Raupi gewonnen hat Was? Niemals! Das ist wahrscheinlich ganz ganz unten Also ich bin zufrieden, denn ich habe ein Pokémon gefangen, das ich haben wollte Das ist doch toll, habe ich auch Ich habe viel gelernt, aber noch nicht genug um zu siegen Passiert das heutige Turnier ist beendet. Wir hoffen, dass du wieder daran teilnehmen wirst. Dankeschön. Und nun sind wir im Nationalpark mit dieser tollen Musik. Aber ich gehe noch zurück, denn ich möchte den Nationalpark von hier betreten. Ja. Yeah. Was sagt eigentlich der Typ jetzt? Das heutige Turnier ist beendet. Wir hoffen, dass du wieder daran teilnehmen wirst. Yo. So, äh, Blutzug ist leider... Owood ...ist leider ein bisschen, äh... Ja! Schwach! Und falls ihr euch fragt, warum ich es äh, genannt hat, Die Weiterbildung von Blutzug heißt Umut Und da habe ich einfach nachgefragt, wie soll ich den Umut nennen. Und dann kam man das raus. Falls ich gewinne, erhalte ich die Pokédex-Sticker meines Gegners. Was? Ich spiele mit Stickern, die ich aus meinem Pokédex gedrückt habe. Okay. Ich gehe auf dem Park spazieren, aber ich meine das hohe Gras. Trainer möchten immer kämpfen. Oh. Erholungsort, Nationalpark. Ich liebe den Nationalpark. Wie kann man den nicht mögen? Ganz ehrlich, es geht einfach nicht, man muss ihn mögen. Er ist toll. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Äh, Dankeschön. Danke für die Flinklaue. Mit der kann man immer als erstes angreifen. Also einmal in der Runde, aber er äh, was, was ich meine. Gib die Flinklaue einen Pokémon. Manchmal erhält es durch sie die Initiative. Yeah. Ja, hast du, Bilika, ist ein sehr cooles Pokémon, muss ich sagen. Ich will nicht gegen Kinder-Trainer kämpfen. Weil dann ist die Musik weg. Und übrigens ist in dem Käfer-Turnier andere Pokémon zu finden als ohne Käfer-Turnier. Sieh dir meine Tasche an! Ich habe meine Lieblinge aus dem Pokédex gedruckt und auf meine Tasche geklebt. Äh, cool. I guess. Ach, come on. Hut, Hut. Lol. Das Sprite von Blutsinn ist schon süß. Was hat es denn? Tackle, Gesicht Gesichte, Superschall. Also noch nichts Gutes. Ja, komm. Lass uns das mal Amphi regeln. Amphi kann das auch viel besser. So. Zack. Oh yeah. Ja, es sind schwache Pokémon, aber wir werden noch leveln. Komm, kämpf gegen mich. Meine Pokémon sind so niedlich. Ich möchte sie dir zeigen. Äh, klar. Aber nicht so nicht, wie viel mein Blutzug. Leute, <lacht> diese Pipi-Puppen. -pup oh, Snoopul. Snoopul ist schon niedlich. So. Am let's go. Zeig dir, wie es funktioniert. Yeah. Kein Level up schade. Ich kann dich vielleicht nicht im Kampf besiegen, aber meine, ist, aber meine Pokémon sind viel süßer. Mein Freund hat einen Meryl. Das ist so niedlich. Ich wünschte, ich hätte auch seines. So wow, wollen wir Freunde sein? Nein. Ah, okay, schade. Tja, Pech gehabt. Oh yeah, wer auch noch kämpfen? Die Pokémon-Welt bietet dir viel. Es gibt noch viele Dinge, über die wir nichts wissen. Aber ich weiß mehr als du. <lacht> du willst mehr wissen als ich? Bruder, ich komme aus der Zukunft. Ich glaube, ich weiß mehr als du. Oh, Mirabla. Huh? Mirabla. Really? Will? Mirabla? Mirabla? Dass ich nicht lache. Abgefackelt. So. Zack. Und dann wechseln zu Amphi. Ey, schreib mich nicht an. Geht gar nicht. Aua. Mann, bam. Down. Amphi oh, kriegt ein Level, aber bezug nicht. Okay. Diddle diddle diddle. Was? Ja, du hast schon richtig verstanden. So, hier haben wir ein hohes Gras. Das ist ein bisschen anders als normales Gras. Und dieses Gras. Kann man nicht wegrauchen. Hä? Nein, keine Ahnung. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Ja, was dachtest du denn? Dachtest du etwa an was anderes? Monika? Dein Mirabler. Was ich jetzt mal abfackeln werde. Daun. Was ist denn da? Tragosso? Tch. Das wird doch kein Problem für mich. Dieses arme kleine Tragosso, das den Schädel von seiner toten Mutter trägt. Oder Ira ist ein Mädchen. Ups. Missgendered. Oh nein. Dislike. disabod like, Alter. Kannst du nur. Ich werd dich mit all meinen Freunden äh, voll hätten äh, Was habe ich eigentlich? Äh, ja. Äh, Knochenkeule ist eine sehr starke Attacke. Aber das Ding ist jetzt gut. Oh, und ich krieg ein Level ab, dann bin ich sehr glücklich. Das meine ich zwar nicht, aber das ist auch sehr, sehr gut, dass wir Level 14 mit Oro äh sind. So, hm. so wie du mich angeschaut hast, habe ich geglaubt, du magst mich. Schließlich bin ich hübsch. Ja, und so, hi. Das ist der letzte. Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben den wahren Fan aus. Okay, warum steckt sein Kopf halb in den Animationen drin? Okay. Pokéfan Wilhelm mit seinem Reitschuh. Warte. Reitschuh? Ra Wait. I'm not ready for this. Warte, das ist nur Level 14. Komm, Elektro gegen Elektro. Oh oh, Donnerschlag. oh oh, oh, oh, oh ja geht okay, es nicht effektiv hey, ach da sind ich habe schon angst vor einem Reitschuh reichschuh ist halt schon ein sehr starkes pokémon das okay. So kopflos Reitschuh schneller aber wenn ich Donnerwelle einsetze, kannst du überhaupt Donnerwelle ich weiß gar nicht ob dann überhaupt bei Elektroproben trifft was ach so wegen der bäre überlebt Ab Gen 3 gibt es viele verschiedene Bärenarten. und Gen 2 gibt es nur Beere und das war's. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Mein, mein Pokémon. Ich habe zwar den Kampf verloren, aber meine Pokémon gewinnen den Schönheitspreis. Ah ja. Die will nicht kämpfen. Tipps für Trainer. Möchtest du deine Briefe drucken? Öffne sie und drücke Start. Ah ja. Das ist ein Brief von meiner Tochter. Das macht mir Freude. Hm, okay. Ich drucke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Briefe oder PC-Boxen ausdrucken. Ja, das spiegelt sehr aufs Drucken. Ich guck mal, dass ich vielleicht irgendwann mal zeige, wie das aussieht, wenn man äh, was druckt. Ich weiß halt nicht, ob es da irgendwo Footage online gibt. Könnte ich ja immer mal einblenden. Irgendwann mal. Wie, wie kommt man denn hier raus? irgendwie muss man ja außerhalb des Zaunes kommen, damit man in den Pokéball kommt. Naja, nicht so wichtig. Oh, Hier ist noch ein Schild. Was hat diese Meldung zu bedeuten? Kämpfe sind nur im Gras gestattet. Nationalpark. Wie gut ist welches? Okay. Naja. Da haben wir uns von Acker. Äh, hi. Das heutige Turnier ist beendet. Wir hoffen, dass du wieder daran teilnehmen wirst. Ja, danke. Kann ich eigentlich meine Pokémon ablegen? Ja, brauche ich gar nicht, oder? Ich habe jetzt fünf Pokémon, ne? Ja. Tun mal das Wichtige nach oben. Und die nicht wichtigen sind unten. Und drei wichtige Pokémon. Der Rest ist so. Hä, äh, ne? <lacht> Auch wenn es jetzt fieser wird trotzdem so wir haben nur noch ach, wir haben keine tränke gekauft ganz vergessen du kriegst ein und du kriegst ein müssen einkaufen so aber das ding verschieben wir jetzt erstmal nach oben hm, hier weg das beleber passt so, weitermachen das ist der Trainer. der Status der Pokémon ist unterschiedlich, sogar innerhalb derselben Spezies. Zu Beginn ist er vielleicht noch ähnlich, doch die Unterschiede werden deutlicher, wenn die Pokémon heranwachsen. Gucken wir mal unserem Pokémon mal kurz dran vorbei. Was hat unser o -Wut? Hier, Käfergift. Äh, was steht denn das? Hab ich's verpasst? Äh. Ich habe irgendwo... Wo steht denn das? Na, ist auch egal. Kann auch geh so durchscrollen. Ja, okay, keine Ahnung wo es steht. Ist mir auch egal jetzt. Ja. So, und hier gibt's noch einen Baum, bei dem wir schön ein Obst... äh... Ein Eis, eine Erdbeere pflücken können. Klar! Natürlich! Eisbären! Klar! So einen großen Bär! Einfach aus dem Bomben pflückt, ne? Standard. Versteht. Ich werde jetzt seine Gedanken lesen. <lacht> Bitte nicht? What? Bitte nicht meine Gedanken? Psycho-Jacques? Oh Gott, ein Abra. Was will denn Abra? Das kann nur Teleport. In der zweiten Gen. Das kann halt wirklich nur Teleport. Oh, es kann Blitz. Oh Gott. Nein, da habe ich ja Angst. Oh nein! Oh Gott, das war ja ein sehr schwerer Kampf! Ach komm! Was spiele ich vor? Level 15! Nice! Oh oh! Ja okay, vor Kadabra habe ich jetzt schon mehr Angst. Äh. Amphi! Hey! Komm schon, du kriegst das noch gut hin, ne? Oh oh, zu Kraft! Oh nein, der Löffel! Nicht der Löffel! Nein, der auch der Löffel! Urikella, wieso nur? Er schlug fehl, Ging daneben. Oh, oh. Komm, triff! Danke. Tja. Wie wirst du jetzt mal Gedanken lesen? Ich habe mich wohl bei dir verlesen. Ja, habe ich auch. Ich wäre wirklich stark, wenn ich wüsste, was mein Gegner denkt. Ja, kann man nicht ändern. Oh, hi. Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Äh, sicher? Bist du dir sicher, dass du bereit bist für unser Dreimann-Team? Hm? Tangela. Aber warum ist das so türkis? Ich fände gerade auch Blutzug und Tangela sehen sich schon sehr ähnlich. Die können Cousins sein oder so. Songs, Cousin. Ach, keine Ahnung, das heißt mir egal. So, da du von Pflanzenprogramm bist, wirst du jetzt abgefackelt. Irgendwann haben wir schon Flammenwurf, Leute, aber jetzt noch nicht. Und es brennt! Hä. <lacht> <lacht> <lacht> uh, ups, ein Fehler in der Berechnung? Ja, ja. Mist, ich lerne auch fünf Stunden am Tag. Es gibt vieles, das du nicht aus Büchern lernen kannst. Wow, du bist ziemlich stark. Klar, glaubst du, du kannst mir deine Hilfe nochmal geben? Ich melde mich bei. Nein. Moin doch. Uäh. Oh. oh yeah, lass mal Kopfnuss einsetzen. Was gibt's denn hier so? Oh, was hätte ich noch keinen Pokémon? Habe ich jetzt nicht erwartet. Ein Schlafen ist wei? findet man ziemlich oft, muss man sagen. Alles klar. Und das ist der Seltsame Baum? Er wackelt tatsächlich. Doch leider kommen wir hier noch nicht durch. Wie geht's weiter? Schaltet ein beim nächsten Mal.